Solidarität und Zusammenhalten unter Solo-Selbstständigen. Kann es das überhaupt geben? In einer Branche, in der inzwischen fast jeder zweite Freelancer ums Überleben kämpft und auch nach Jahren feststellt, dass er trotz aller Anstrengungen in der Altersarmut landet? Ja, das sagt Caroline Rosenau von der Initiative Mehr Solidarität unter den Medienschaffenden und in diesem Video spreche ich mit ihr über die wirtschaftlichen Folgen und die prekäre Situation, in der sich inzwischen immer mehr Solo-Selbstständige befinden. Was kannst du tun, um dich auf eine Krise besser vorzubereiten und auch eine Perspektive in einer preisumkämpften Branche zu schaffen? Wie kannst du dein Ruder wieder rumreißen und die Entwicklung der letzten Jahre aufhalten? Müssen auch Soloselbstständige wieder neue Werte leben? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bargespräche im Gespräch mit. Mein Name ist Stefan Weiß und ich spreche mit Selbstständigen darüber über ihren Alltag, über ihre Sorgen, über ihre Nöte, über ihre Herausforderungen und auch über ihre Motivation, immer wieder dieses Abenteuer Selbstständigkeit in Kauf zu nehmen und sich auf die Risiken einzulassen. Heute bei mir Carolin aus Tübingen. Schön, dass du da bist. Ja. Kamerafrau, freie Dozentin ähm, und auch... Initiatorin, Mitinitiatorin der Initiative für mehr Solidarität unter den Medienschaffenden. Wir werden die Webseite auch hier einblenden, also sehr zu empfehlen. Du bist unterwegs unter anderem auch für Verdi äh, mit einem Seminar. Ähm, wie nennt sich dieses Seminar? Um, die Medienbranche, ein kreatives Unternehmen. Okay, mit dem Schwerpunkt, du redest mit den Leuten oder erklärst ihnen darüber volkswirtschaftliche Prozesse, du sprichst über Marktprozesse, über unterschiede freie Kapital. Äh, Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft und äh, versuchst den Leuten was nahezubringen? Ich versuch sie eigentlich die Wirtschaft zu begeistern. Also die schauen ja, also wir gucken alle gerne so Serien wie Bad Banks an oder die Flotex-Affäre, da kam ein ARD-Film. Und das finden wir total spannend. Was ich so unglaublich traurig finde, ist, keiner schaut nach seinen Zahlen. Also wir finden Wirtschaftskrimis super spannend. Aber wir selber haben keine Ahnung, wie wir wirtschaften. Also wie sehen unsere Zahlen aus. Und ähm, Ziel von dem Seminar ist eigentlich tatsächlich, dass ich versuche, die Leute wie Kinder, das klingt jetzt blöde, zu begeistern. Und zwar für Wirtschaft zu begeistern. Das heißt also jetzt gerade Selbstständige, die in irgendwelchen solo selbstständigen Berufen unterwegs sind. Von es kann von Alters Pflege über Pflegeberufe bis hin zu Grafik, Webdesign, Fotografie, Film, Medienbranche, alle die. Ist es dann nicht eigentlich normal, wenn ich sage, ich bin selbstständig, dass ich mich mit den Themen Zahlen sowieso auseinandersetzen muss? Ich muss eine Steuererklärung abgeben, ich brauche meistens einen Steuerberater, ich habe eine BWA, also eine betriebswirtschaftliche Auswertung. Eigentlich ist das doch ein Standard. Leider nein. Also bei dem Seminar, war jetzt in Frankfurt bei der Verdi, hatte ich in die Runde gefragt und lediglich eine Schauspielerin führte Excel-Tabellen. Über Nein. was? Über ihre Einnahmen und Ausgaben. Das heißt, es war die Einzige, die wusste, was sie einnimmt und was sie ausgibt. Mhm. Aber das ist ja dann eigentlich ein Armutszeugnis für ja. die Leute, die sag ich mal, selbstständig sind. Die dürften ja dann eigentlich gar nicht selbstständig sein, wenn sie gar nicht wissen, wie sie äh, ihr Geschäft führen. Das heißt also eine Preisgestaltung machen, eine Auslastungsplanung, eine Investitionsplanung, Rücklagen und so weiter. Das, das, das ist ja dann quasi schon zum Scheitern verurteilt. Ja. Also ist es tatsächlich. Also viele wussten so ungefähr, weil sie ja immer die Gagen vorgeschrieben bekommen. Oder ähm, gerade Autoren, die für die Zeitung arbeiten, wussten pro Wort, pro Zeile. Und das hat sich ja seit 20 Jahren nicht geändert. Ja, aber es ist das nicht absurd, wenn du sagst, Gagen vorgeschrieben? Es ist doch so, dass selbstständige Preise kalkulieren, die auf den Markt anbieten und dann der Kunde entscheidet, welcher. Anbieter ist von der Leistung und vom Preis-Leistungsverhältnis für mich der richtige Dienstleister. Und, ähm, aber Vorgaben, das ist doch ja eigentlich keine Selbstständigkeit. Richtig. Und ähm, dadurch, dass Sie, also das ist mir halt aufgefallen, Sie haben auch nie verhandelt. Also Fakt ist immer, es hieß, der Sender gibt vor 280 Euro am Tag ähm, oder 300 Euro oder die Zeile, ich kriege pro Zeile, kriege ich so und so viel Cent. Und wenn ich dann eine halbe Seite schreibe, dann ähm, dann ist das schon gut. Ähm, aber sie haben selber nie dem, den, die haben nie ein Bewusstsein über den Wert ihrer eigenen Arbeit eigentlich erfahren. Also sie sind das betriebswirtschaftlich gar nicht durchgegangen. Also wie viel muss ich die Stunde verdienen, um als Selbstständiger oder Selbstständige? Ähm, ein unternehmerisches Risiko tragen zu können. In deinem äh, Seminar, da hast du eine Zahl, die immer wieder sich wiederholt, die so durchschwirrt, und das war die Zahl 85, die taucht immer wieder auf mhm. bei dir. Was hat es damit auf sich? Also es gibt so einen Spruch tatsächlich, ähm, man kann das flapsig nennen oder auch nicht, der einfach so unter den Unternehmerinnen und Unternehmern einfach bekannt ist, alles unter 85 Euro die Stunde vor Steuer. Netto, ist ohne Umsatzsteuer, die, muss man dazu ja, sagen. Also genau. ohne die 19 Prozent, wirklich rein. Mhm, genau, ähm, ist unternehmerischer Selbstmord. Also mittel- und langfristig fährt man damit seinen Laden quasi gegen die Wand. Warum? Das ist tatsächlich einfach so eine feststehende Zahl, die man äh, rechnerisch, die wurde mal ermittelt einfach, also der Arbeitnehmer, da trägt der Arbeitgeber die Hälfte des Sozialabgaben und auch der Arbeitnehmer und dann dazu kommt natürlich, ein Arbeitnehmer hat etwa na, 24 ist, glaube ich, gesetzlich ähm, zur Mindestanzahl an Urlaubstagen bei einer 100 stelle mhm. bis zu 30. Und wenn man etwas älter wird, kommen da vielleicht noch zwei oder drei äh, Tage dazu im Urlaub. Oder wenn man krank ist, dann kriegt man auch Geld weiter, Gehalt ausgezahlt. Und all diese Faktoren, also man kommt letztendlich auf etwa 220 Tagen beim Finanzamt, wenn man das einreicht, ähm, muss der Unternehmer oder die Unternehmerin natürlich einrechnen ihren Stundensatz und ich glaube da geht das Problem los ähm, ist wir sehen immer nur die Brutto Monatsgehälter von den Arbeitnehmern also die fest ja, genau wenn man das mal so sagen genau möchte. und da ist ja der Durchschnitt etwa 3.500 Euro im Monat ja. so wurde durchgegeben einfach auch von der Bundesregierung diese Zahlen schwirren ja irgendwie in da, da in diesem Lübe, genau ja. genau und der Selbstständige oder die Selbstständige glaubt dann, okay, also wenn ich dann vielleicht dreieinhalbtausend brutto dann im Monat verdiene, ist das auch gar nicht so schlecht. Der Unterschied ist aber tatsächlich, man muss ja noch die Sozialabgaben selber tragen, rücklagen. Die übrigens auch die vom Arbeitgeber normalerweise zugeschossen werden, die wir eigentlich nicht sehen. Richtig. Jetzt mal eine ganz konkret andere Frage, ein bisschen provokativ, weil... Wenn ich mir vorstelle, ich rechne jetzt mal ganz banal, ich nehme jetzt mal 85 Euro und ich arbeite am Tag 10 Stunden, dann bin ich ja am Tag bei 850 Euro. Jetzt nehme ich zwei Stunden mhm. noch weg, also 170 Euro weniger, dann sind wir bei 700 Euro irgendwas oder 680. Sagen wir mal, das, ist, das soll ein Mensch für einen Tag Arbeit bekommen, wenn er am ganzen Tag mhm. freiberuflich arbeitet. Das zahlt A doch kein Mensch. Ja, weil 600 Euro, da muss ja ein anderer, muss für 3000 Euro muss mhm. er 20 Tage arbeiten und der soll es in einem Tag kriegen. Ja, und da liegt ja der Trugschluss. Das ist ja tatsächlich so, die 85 Euro die Stunde, da braucht man auch nicht mal erwarten, dass es die Wahnsinnsarbeit ist. Also das, das, ist, das ist ja das wirklich das unterste Level. Also das, das ist tatsächlich kalkulatorisch ja, ist, ist ja. das unterste Level. Ähm, Verbände, zum Beispiel Grafikdesigner, sagen, okay, 75 Euro die Stunde für die absolut Beginners. Aber bitte nicht drunter. Also es ist tatsächlich, wo wir sagen, ah, die absoluten Beginners, da kann man mal 75 Euro, aber auch wirklich so mh, mit dem Auge zugedrückt, ähm, das kann man noch gerade so durchgehen lassen. Das gilt auch alles. Tatsächlich für die Woman oder Manpower. Ja, aber also ohne mal, Equipment. Jetzt mal laut gedacht. Ich meine, wenn wenn diese Zahl von vielen, sag ich mal Wissenschaftlern oder Finanzexperten durchgerechnet ist und eigentlich alle möglichen Selbstständigen immer wieder auf diese Zahl kommen, sagen wir mal wohlgemerkt zwischen 60 und 90 Euro Roundabout-Stundensatz mhm. in Deutschland. Ähm, wie kann es dann sein? Ist es dann nicht absurd, dass da draußen äh, Dienstleistungen für Stundensätze zwischen 18 bis 40 Euro 30 Euro ähm, angeboten werden. Das ist ja dann eigentlich de facto anhand dieser Stundensätze. ist doch klar, dass diese Unternehmen nicht existieren können. Und wenn dann nur durch irgendwelche Hilfen oder nicht ewig, also dann nach ein paar Jahren einfach Richtig. Pleite sind. Richtig. Also viele sind schlichtweg querfinanziert. Das ist, querfinanziert ist ganz typisch. Sind, ich das vorstellen. Man ist verheiratet, der Ehepartner hat eine feste Stelle oder die Ehepartnerin. Ähm, dann ist es tatsächlich... Äh, dass das einfach, ja, wie du sagst, also mittel- und langfristig geht es gegen die dass also man sieht das nicht, also es sei denn, man lebt in einem WG-Zimmer, aber das wird man sicherlich auch nicht bis 40 machen und wenn Kinder dazu kommen, das ist alles nicht möglich, das heißt die Familie subventioniert eigentlich und zwar im Hintergrund, das, also wenn die Familie nicht wäre, ja. würde man wahrscheinlich dann doch zum Arbeitsamt gehen. Das heißt also jetzt ganz laut gedacht auch wieder oder provokativ, es gibt gewisse Branchen, die könnten gar nicht von alleine existieren. Ich rede jetzt mal von der Pflegebranche. Da sind ja Stundensätze, zwischen werden zwischen aktuell auch auf Facebook in den verschiedenen Gruppen, wenn man so ein bisschen drüber guckt, werden zwischen 28 Euro und 38 gehandelt. Plus, man darf das nicht vergessen, da kommen noch Zuschläge dazu, Nachtzuschlag, Wochenendzuschlag und sind meistens zwölf Stundenschichten. Also wenn man das jetzt mal hochrechnet, klingt es auch sehr viel an einem Tag. Aber wie kann es sein, dass diese Branchen, also andersrum, die können ja nur querfinanziert überleben, weil wenn alleine für sich genommen dürften sie nach deiner Zahl und nach diesen 85 Euro ja gar nicht wirtschaften können. Was fällt ich denn dann nicht. hinten runter? Die Leute leben ja trotzdem ja. und die sagen ja, ja, aber ich bin ja nicht tot. Da sind viele zahlen teilweise einfach gar nicht in die Rente ein. Das ist Fakt einfach, haben keine Altersvorsorge, haben keine Rücklagen, sind schlichtweg auch nicht Haftpflicht versichert, also Berufshaftpflicht, Berufsrechtsschutz ähm, in der Berufsgenossenschaft. Ähm, das sind ja alles ganz, ganz wichtige Faktoren. Keine Berufsunfähigkeitsversicherung, die man einfach auch braucht. Ähm, da fällt einfach schon mal ein ganzes Package an Versicherungen weg. Das ist ja die Ausgabenseite. Wer nicht in der Künstlersozialkasse ist, also gerade in der Kreativbranche gibt es auch Berufe, die zum Beispiel gar nicht in die Künstlersozialkasse reinkommen, als Beispiel Tonassistenten. Also wenn es der Tonmeister ja, aber der Tonassistent nicht. Ähm, dann tragen die die Krankenversicherung, die ist das unterste Level, ist ja runtergesetzt worden bei etwa 134 Euro im Monat, die meisten erreichen das nicht, vor allem wenn du dann verheiratet bist, funktioniert es gar nicht, letztlich zahlt jemand der um die 50 ist, Mitte 50 weiß ich tatsächlich und auch tatsächlich auch bei den Mitte 30 äh, Kollegen bis zu 800 Euro im Monat, nur auf Krankenversicherung. Warum funktioniert es dann trotzdem? Es dürfte ja de facto gar nicht sein. Ich meine, da gibt es ja auch dieses Bundessozialgericht. 2017 wurde ja entschieden, dass also wo das erste Mal auch unter anderem die Stundensatzhöhe mit in diese ganze in dieses Gerichtsurteil mit einbezogen, mit der Argumentation, dass wenn dieser Stundensatz eine gewisse Höhe nicht überschreitet, dann ist es rechnerisch eigentlich unmöglich, selbstständig sein zu können, weil eben die Sachen, die du aufgezählt hast, alle fehlen und deswegen kann diese Tätigkeit nicht selbstständig sein. Jetzt hast du vor gesagt, irgendwie 300 Euro äh, Kameragage, 350 Euro, das ist so eine Zahl, die geistert anscheinend seit, seit 20, 20, Jahren. 20 Jahren rum, äh, das ist eigentlich auch eine Frage, wo die, warum das so ist. Jetzt, wenn man das mal hochrechnet, bei einem 10-Stunden-Tag, hast du mir mal gesagt, mhm. auch letztens mal, 10 Stunden ist so üblich, jetzt kommt noch eine An- und Abfahrt dazu, oder aufräumen, mhm. das heißt, es bleibt meistens nicht bei den 10 Stunden, mhm, genau. da ist eine Pause dabei. Wenn man jetzt mal diese 10 Stunden hernimmt und ich gehe, kriege dafür diese 300 Euro oder so, dann bin ich ja de facto bei 30 Euro Stundensatz. Das heißt ja de facto, ich kann laut dem Gerichtsurteil schon gar nicht selbstständig sein, weil davon kann ich nicht diese ganze volle Absicherung bezahlen. Und rein kalkulatorisch müsste ich mindestens über 60, 70 Euro kommen, damit es überhaupt Sinn macht. Wieso funktioniert es dann trotzdem? Aufgrund dieser Querfinanzierung. Das sind tatsächlich versteckte Subventionen eigentlich. Man, man bemerkt es gar nicht. Man sagt ja in unserer Branche, also gerade bei Dokumentarfilmen, das mache ich unheimlich gerne, bei Dokumentarfilmen trägt man mit dem Herzen. Das ist tatsächlich so. Also man traut sich ja schon ja, gar nicht mehr, dieses, da ist ja kein Budget da. Also wir haben ja nie gelernt zu verhandeln. Also gerade in der Kreativbranche ist es halt einfach so, wir haben keine betriebswirtschaftlichen. Lehren dort oder Unterricht oder Kurse, also wir kriegen dann plötzlich so diese Tariftabelle, die gilt aber auf Lohnsteuer und nicht für auf Rechnung Tätige. Und dann heißt es ja, der Markt sagt, es zahlt so 300 Euro. Und auch bei den Pflegekräften ein ähnliches Problem. Wir werden da gar nicht geschult. Während der Meister, der Handwerksmeister zum Beispiel, der hat Betriebswirtschaftslehre. Der bekommt, in, in, der der bekommt das. der Meister nicht, wenn er diese Bildung Richtig, richtig. Das also es, es so ist einfach sagen. tatsächlich so, dass ja. also da, da, da gibt es tatsächlich, dass der Kreativstudiengang ist eines, also egal in welchem Bereich ich in der Kreativbranche arbeite, man wird betriebswirtschaftliche... Kenntnisse, also mit Ausnahme von Produzenten ja. vielleicht, aber selbst da nicht. Also wenn es wirklich die reine BWL geht, Umsatz, Gewinn, was muss ich machen und, und, und, das kriegen wir einfach nicht vermittelt. Also da ist die ja, Kunst im Vordergrund, aber das Wirtschaftliche rückt ganz nach hinten, weil es könnte ja vielleicht der Kunst im Weg stehen. Naja, aber auf der ich anderen Seite, ähm, wenn jetzt ist es nicht dann auch jedem seine eigene Pflicht zu sagen, okay, pass auf, ich gehe jetzt raus aus der Dorfgemeinschaft, ich gehe raus in die Wildnis, ich schaffe das alles alleine, weg von dem Solidaritätssystem, oder Solidarsystem. Ähm, ich kann das alles alleine. Ähm, dann ist ja auch okay, wenn er da alleine draus fungert. Ist es dann nicht seine eigene Pflicht, zu sagen, es wird deswegen nicht geschult, weil das muss ja sowieso jeder lernen? Oder ist es ein Versäumnis? Wer profitiert denn davon? Also ist es ist ein Versäumnis auch, finde ich, seitens Gibt's? einfach unseres Staates, muss ich sagen, unseres Bildungswesens. Wenn ich in die USA, haben wir das Fach Wirtschaftslehre in der Schule, in der Highschool. Dort ist es implementiert. Das ist einfach drinnen und wir haben es nicht. Das ist ein Riesenproblem. Zum anderen in der Filmbranche im Speziellen hat das auch was, welchen Wert hat Film überhaupt kulturell für eine Gesellschaft, geschichtlich? Mhm. In Frankreich habe ich Film als Unterricht in der Schule. Das heißt, das ist ein Kulturgut. Die Leute identifizieren sich damit. Wir identifizieren uns aber nicht mit Kunst und Kultur. Gehabt. Also das, ist, das war geschichtlich so bei uns nie verankert. Okay, aber ich meine, jetzt ab, abgesehen leider davon, von dem, so. wenn du jetzt sagst, äh, Filme macht man mit dem Herzen, dann ist es ja schön, aber von dem Herzen kann ich meine Miete nicht bezahlen. Das ist mal ganz faktisch richtig, gesagt so. Richtig. Wie ist es denn in den anderen Ländern? Ich meine, du hast jetzt gerade Frankreich genannt. Mhm. Da scheint es ein anderes System zu sein. Äh, Polen, Nachbarländer, das Schweiz. Sind, wie wie sieht es denn da aus? Also in Polen, die buchen uns, wir sind günstiger. <lacht> Das ist so. Also mit amerikanischen Kollegen habe ich telefoniert und um, auch einfach E-Mail-Kontakt gehalten. Die sitzen im Schnitt. Da gibt es ja die Unions und die Non-Unions, das heißt die, wo in der Gewerkschaft sind und die, wo nicht in der Gewerkschaft sind, sind trotzdem solidarisch miteinander. Ein Non-Union geht nicht am Tag unter 575 Dollar. Für das wurde von, so von, nee, von dem Non -Union. Aber das wurde also, so festgesetzt. Das haben oder? die untereinander so ein bisschen abgesprochen und das ist von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden. Mhm. Aber das ist so, so eine ganz wo sie sagen, das ist wirklich das Mindeste, das aller allerallermindeste ohne Equipment. Ja, also drunter kann ich sozusagen drunter nicht leben. Nicht, genau. okay, jetzt. Ähm das setzt aber voraus, wenn das sozusagen jemand ausgerechnet hat, dass alle anderen beteiligten Marktteilnehmer, also alle, die irgendwie auf dem Markt selbstständig unterwegs sind, diese Dienstleistung anbieten. Das heißt ja, dass die auch zumindest diese Zahl verstehen müssen. Sie müssen diese Zahl berechnen können, weil sie müssen ja sowieso berechnen können, ja. sonst hätten sie keine Preisgestaltung. Ja? Also jeder Selbstständige muss ja sagen, was koste ich. Wenn ich die frage, okay. was kostet du am Tag, was kostet du pro Stunde, dann musst du mir eine Preisliste geben können. Was ja, also Sie wissen es auf jeden Fall im Ungefähren, definitiv drunter nicht, drüber ja. immer, aber drunter nicht. Das ist so, so manifestiert, würde ich sagen, bei denen, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Ja. dass ist wie so eine Honorartabelle, so eine Gebührenverordnung, okay. die... Nirgendwo geschrieben steht, aber jeder weiß, da halte ich mich dran. Das ist da sind wir schon wieder bei Solidarität eigentlich. Also, ich höre ja, hör ja immer in den ganzen Seminaren oder in, in Coaching, wenn ich irgendwie äh, Leute habe, die auf mich zukommen, weil sie halt eben nicht wissen, wie sie aus dem, aus dem Teufelskreis rauskommen, dann höre ich immer dieses Argument: Ja, das ist ja schön, wenn ich weiß, was ich nehmen müsste und das ist ja alles so viel mehr. Wenn ich das aber verlange, dann kriege ich den Job nicht, weil es gibt ja immer jemanden, der macht's billiger Das ist ja so ein Argument, so ein Totschlagargument. Dann also brauche ich ja gar nicht anfangen mit Preisgestaltung, weil es gibt mhm. immer eben der billiger und da kann ich auch machen. Es ist kein Totschlagargument. Das wird aber gerne hervorgezogen. Ähm, das finde ich eben nicht. Also es ist so tatsächlich. Es existiert außerhalb unserer Branche ein Spruch und den hat auch mein Vater, der Unternehmer, tätig, ja. bis heute. Ist. Er wird 80 verrückt. ist immer noch alt, selbstständiger, ähm, verdient mehr als manche andere Kollege im Jahr und ähm, meinte auch ganz ehrlich an einem Auftrag, an dem man nichts verdient. Den macht man auch nicht. Das ja, macht doch gar äh, keinen Sinn. Ja, aber das ist der ja unternehmerisch nicht. richtig gedacht. Richtig. Ich meine, das wäre ja ein Satz, wenn man sagt, nochmal zur Wiederholung, unter, unter ähm, einen Job, einen Auftrag, an dem man nichts verdient, der wird nicht gemacht oder den macht mhm. man nicht. Jetzt haben wir auf der einen Seite die 85 Euro. Sagen wir, wir nehmen da noch eine Gewinnmarge raus von 15 Prozent, mhm. was halt so üblich ist. Und wir sagen, mit 60 kann ich das irgendwie, mit 60 Euro, 70 Euro, da bin ich zumindest, wenn ich mehr Tage habe, mehr Auslastung, bin ich schon nicht schlecht unterwegs. Sagen wir mal 60, 70, 80, 90, mhm. 100 Euro. Das, das ist so ja, genau. Da sind wir so in dem Bereich. Da ist man schon fast im Upper Level quasi. So, jetzt nehmen wir mal diesen Bereich. Das heißt, alles drunter müsste ja nach dieser Weisheit heißen, das wird überhaupt nicht gemacht dann würde ja quasi, würden ja manche Branchen, müssten ja von heute auf morgen komplett aufhören, weil sie defizitär sind. Richtig, man kann aber auch Mischkalkulieren, es gibt die Mischkalkulation. also je nachdem wie mein Umsatz ist und dann auch mein Gewinn, den ich mir im Quartal ausrechne, Einnahmen, Ausgaben, kann man auch mal drunter, finde ich, mal machen, wenn es ein Projekt ist, was mich wirklich das sind die wenigsten allerdings, aber es gibt diese Projekte oder man will was für Kinder machen, als Beispiel krebskranke Kinder, Und man sagt, eine gute Sache macht man wie eine Art Pro Bono. Pro Bono heißt allerdings kostendeckend arbeitend, Und ohne umsonst. Gewinn, also, nicht umsonst. Okay, aber kostendeckend. Also noch mal zur, zur, zur Definition, also Pro Bono heißt, ich kriege Geld dafür, aber das gerade so viel ist oder eine Entlohnung, die gerade so viel wert ist, dass ich zumindest meine Unkosten gedeckt habe. Das genau. Jetzt pro bono, ja? genau, wobei der Anwalt pro bono tatsächlich die Fälle wirklich übernimmt und darf kein Geld nehmen. Das ist vielleicht ja. ein Fall im Jahr, ja. Ja. aber normalerweise, wenn man wirklich sagt, ich möchte was Gutes tun und das mache ich auch gerne einmal im Jahr, wo ich sage, okay, also da bin ich wirklich mit dem Herzen, wo ich sage, es geht um todkranke Kinder, wo ich sage, das ist wichtig, wo ich sage, das muss man machen, ja. ähm, dann sage ich kostendeckend, gerne, aber ohne Gewinn. Und das es ist okay. wird aber doch oft als Argument dann benutzt. Naja, wir können ja nichts zahlen oder es ist dokumentarisch. Das sind die irgendwie wir sind eine kleine Start-up, wir sind eine Non-Profit-Agentur, wir sind, wir sind, wir sind. Das hört man ja immer in allen möglichen Branchen. Mhm. Wir sind gerade am Aufbauen, wir haben eigentlich kein Budget. Dann dann ist doch das eigentlich total doof. Ist es, weil ich meine, der Kunde verspricht sich einen Mehrwert. Also, der, der äh, er er kommt ja auf ja. mich zu, weil er ja einen Mehrwert möchte. Also strategisch müssen wir das so ausrichten: ein Corporate Design im Prinzip, also eine Firmenphilosophie, die Zielgruppe und und und. Das ist ja alles strategisch, auch diese Zeit muss bezahlt werden natürlich. Mhm. Es ist Werbung oder ein Imagefilm, die Firmenphilosophie, um Gewinn zu machen, um zu wachsen. Unser System basiert auf Wachstum. Ja, das heißt, Egal, wie man stehen mag, wir, es passiert darauf nun mal. Gehen wir noch mal zurück auf die 85 Euro. Jetzt Nehmen wir mal da weg und sagen, da arbeiten Leute draußen für 30 Euro, 40 Euro Stundenlohn. So, die können nicht wachsen, sie überleben eigentlich. Nur. Sie überleben gerade so, ja. Was fällt am Ende hinten runter? Im Prinzip bei denen gar nichts. Die landen letztendlich in der Altersarmut, Die sind in der Grundsicherung. Das heißt also, die Altersvorsorge fällt hinten runter, die soziale Absicherung komplett. Ja gut, aber die leben ja trotzdem. Ja, von den Eltern nur. Das Problem ist, die Eltern sind vielleicht auch irgendwann mal weg. Ich meine, das Element stirbt nun mal. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Wir werden nun mal älter. Wir werden auch älter und werden auch weniger Aufträge mal haben. Das was, ist normal. Was ist denn die Lösung? Deiner Meinung nach? Wo, was wäre der erste Schritt, wenn ich jetzt in so einer Situation, ganz konkret, ich bin jetzt in so einer Situation, Beispiel, jemand kommt auf mich zu und sagt, okay, hör zu, ich habe aktuell diese und diese Preise zwischen 300, 400 Euro, beziehungsweise ich habe irgendwie Aufträge 30, 40 Euro, ich will da weg. Es geht nicht mehr, ich will da weg. Konkret der erste Schritt, was würdest du diesen Person als allererstes raten? Rechnen, ganz wichtig, rechnen, geh deine Zahlen durch, geh sie einfach bitte durch und sei ehrlich, und, und, und belüge dich nicht, ach ja, die Ausgaben habe ich nicht, sondern wirklich einfach ausrechnen seine Einnahmen und Ausgabenseite und dann wirklich mal ja. feststellen, wie bin ich denn überhaupt abgesichert? Wo will ich denn in fünf Jahren oder in zwei Jahren sein? Wie ist momentan meine Umgebung? Wie ist jetzt meine finanzielle Lage? Denn ich kann ja nicht in den Urlaub gehen als Beispiel oder wenn ich krank bin, dann drehe ich krank oder male Kranken bild, was man ich, ich kann überhaupt, der Körper kommt ja gar nicht mehr zur, Ruhe, weil man immer, Immer und immer und immer auf Power, wie so ein duracell das, das funktioniert nicht im Arbeitsleben, das geht nicht. Das heißt, unterm Strich, Sie sind äh, in einem Bereich, wo man sagt, na, wenn ich jetzt Unternehmer bin, ich habe eine Firma oder ich bin eine Firma, ich habe vielleicht noch Angestellte oder auch nicht, ich bin Solo-Selbstständig mhm. und ich habe Stundenlöhne, die de facto zu niedrig sind, um sozusagen mich absichern mhm. zu können. Das heißt es doch, dass wenn ich weniger Einnahmen habe, als ich de facto Ausgaben bräuchte, also mhm. äh, Einnahmen bräuchte ich andersrum. Ich habe zu wenig Einnahmen, um die Wunschausgaben decken zu können. Somit äh, habe ich letztendlich eigentlich eine Insolvenz. Ja, eine Verschleppte. Wieso ja. verschleppt? Das ist verschleppt. Man macht das ja über Jahre hinweg. Man bemerkt es ja gar nicht. Ähm, Wo es gefährlich wird, ist, wenn Kredite aufgenommen werden, Forderungen da sind. Ähm, viele übersehen das. Ich kenne auch viele. Dozenten, Hochschullehrer, Lehrer, die an Volksschulen arbeiten, die sind verschuldet bei der Krankenkasse. Die sind nicht mal versichert. Die sind, über ja, hast du die sind gut, verschuldet. Sie sind ja auch bei der Rentenversicherung verschuldet. Richtig. Da gab es eine Anfrage von den Linken. Da kam raus, dass Honorarlehrkräfte über 297 mhm. Millionen Euro bei der Rentenkasse verschuldet sind, was de facto heißt, dass sie A, ihre, äh, ihre Rentenverpflichtungen nicht einzahlen konnten. Das heißt, sie haben keinen Anspruch. Sie Richtig. bauen auch keinen weiteren Anspruch auf. Sie müssen Geld einzahlen abbezahlen. Mhm. So, jetzt, äh, Die haben auch zwischen 18 und 35, 40 Euro Stundenlohn. Mhm. Ähm, das ist doch eigentlich, äh, das dürfte doch de facto gar nicht ich sein. Ich finde es ein Unding, wir bilden die Elite aus. Wir sind Lehrer. Die, wir bilden die Elite aus und verdienen nichts. Wir, was ist das für ein Vorbild für Schüler, für Studenten? Was ist das für ein Vorbild? Ja, mach es mit dem Herzen. Super. Ich meine, die sollen doch <lacht> Geld naja, verdienen. Die sollen doch ja. junge Erwachsene werden, die später im Beruf auch Geld verdienen, eine Art Work-Life-Balance haben, Familie aufbauen können, Eigentum, whatever. Ich meine, das ist doch das Leben. Das heißt und, und was bin ich für ein Vorbild als, als, als, als Dozentin, die vor den Studenten steht und sagt, ich verdiene nicht. Ich zahl drauf. Das ist ein schlechtes Vorbild, weil man lernt ja von den Leuten am besten, die dort sind, wo man hin möchte. Und wenn jemand äh, mir was weitergeben will, dann will ich ja wissen, ob der auch äh, dahinter steht oder ob der es auch Ich, ich kann ihn warnen. Also ich ja. bin da ehrlich ja. und ich sage das denen einfach, ja. ich kann das, kann das einfach nur so weitergeben. Das, was geändert wird. Also wenn niemand darüber redet, erfahren es die Leute auch nicht. Und das ja. ist mir einfach wichtig. Also ich, ich, ich bin da schon wütend, dass unser Bildungssystem auf sowas basiert. Auf neun Monatsbefristungen, dann kann man zum Arbeitsamt gehen. Darauf basiert unser Bildungssystem. Wir hatten eigentlich mal wirklich ein gutes. Und mittlerweile muss ich sagen, du kannst doch Leute nicht bezahlen ähm, oder nicht schlecht bezahlen oder am besten gar nicht bezahlen und dann erwarten, wir sollen hier pädagogisch mit jungen Erwachsenen, mit Schülern ähm, oder, oder in der Erwachsenenbildung ähm, da Top-Leute rausbringen, so mit dem Herzen. Das ist nicht fair, es ist nicht richtig und vor allem Bildung ist nie kostenfrei. Wir bezahlen es mit Steuern, mit unseren Steuergeldern. Also, wenn man sagt, Bildung kostet hier nichts, es ist ja doch noch in öffentlicher Hand ein Glück, nicht so wie in den Staaten, wo es sehr privatisiert ja. ist. Bildung kostet trotzdem was. Und zwar, wir bezahlen es mit unserer Einkommensteuer, da gehen dann schlichtweg Teile in die Bildung, ins Gesundheitswesen. Also man sie ist jetzt, nicht kostenfrei, sie ist finanziert von der Allgemeinheit, vom Allgemeinen, fürs Allgemeinwohl. Was ja jetzt grundsätzlich kein schlechter Gedanke ist. Man kann jetzt hergehen und sagen, okay, wir wollen alle unsere Leute gut ausbilden. Dann ist es der, die Aufgabe der Gemeinschaft, mal, dafür zu sorgen, dass diese Leute gut ausgebildet Richtig. werden. Ähm, was ist aber dann die Konsequenz, wenn das jetzt nicht passiert? Ich meine, wir, wir reden jetzt über was wäre schön, aber de facto ist es so, dass viele Leute Geld verdienen zu wenig kalkulatorisch umsetzen mhm. über Jahre geht es irgendwie und dann spätestens dann ab, ab der was ich das, wenn die Aufträge zurückgehen ab dem Alter 50 60 aufwärts da ist dann Zahltag da steht dann letztendlich eigentlich ja die mhm. Altersarmut davor. genau es ist einfach so tatsächlich dass es ein Start viel Kosten wird ja das, das ist, ist ja ein... eigentlich also es ist ja im Prinzip ähm, wirtschaftlich gar nicht also gar nicht tragbar. Ich meine, der Staat agiert nicht wirtschaftlich. Ja. Ähm, das würde ich mir manchmal wünschen, einfach ein bisschen wirtschaftlicher denken. Also wie ein Großunternehmen? Wie ein Großunternehmen vielleicht nicht, aber einfach unternehmerisch. Also nicht einfach das Geld im Jahr an Budget zur Verfügung stellen und dann da die Kohle raushauen, entweder nur für, für, für, für Lehre oder da nur für Technik, egal ob was kaputt ist oder nicht, sondern da mal wirtschaftlich agieren. Damit könnte man schon mal ganz, ganz viel erreichen eigentlich. Was, was hältst du von der aktuellen Diskussion, äh, Rentenversicherungspflicht für Selbstständige? finde ich gut, aber nicht nur für Selbstständige. Es gibt das System in Österreich, ähm, wo ich sage, das ist sehr gut, die hat uns nämlich geändert, Beamte ähm. und äh, Arbeitnehmer und Selbstständige zahlen ein nach dem Solidarprinzip. Wir treten nicht von oben nach unten, sondern schlichtweg, wie auch bei der Künstler-Sozialkasse, haben wir dieses Solidarprinzip, der, wo mehr verdient, zahlt mehr ein und der, wo weniger verdient, profitiert davon. Versicherungen funktionieren so. Ich zahle ein Leben lang in eine Berufsunfähigkeitsversicherung. und Vielleicht tritt der Fall nie ein, aber jemand anders wird es brauchen. Und dieses Solidaritätsgedanke, der ist verloren gegangen. Den hatten wir mal. Und da hast du ja gesagt, das muss aufhören, ich möchte mich da engagieren. Du hast ich die richtig. Initiative für mehr Solidarität unter den Medienschaffenden gegründet. Genau, mit meiner Kollegin Ulla Barthold. Genau, da, wie gesagt, die Webseite blenden wir ein. Und was sind denn da deine Ziele, beziehungsweise was ist denn der Appell jetzt an jemanden, der uns zuschaut und sagt, mhm. das klingt alles super, was du da sagst, aber was kann ich konkret tun oder was soll ich jetzt konkret? Also wie soll ich mich verhalten? Zum einen erstmal das Rechnen ist ganz klar, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Zum anderen wollen wir das die Kolleginnen und Kollegen, also im Kreativbereich, also wirklich alle Gewerke, also nicht nur Film und Fernsehen. Fotografen, ähm, Fotografen Grafikdesigner, Webdesigner. Ja, genau, dass ein Kunstprodukt auch ein wirtschaftliches Produkt ist. Das heißt, wir wollen, dass ein Bewusstsein entsteht für den Wert der eigenen Arbeit. Denn ähm, das stand auch bei, bei, bei der Cine Arte, fand ich sehr schön, vom Herrn Hartig geschrieben, ähm, wir kaufen auch nicht ein Auto mit drei Rädern oder mit zwei. Oder dann haben wir halt ja, ja. eine Holzbrücke mit drei Latten nur noch. Das muss funktionieren. Bei Filmen sagen wir immer, naja, also das ist das Budget, mehr haben wir nicht. Und dann machen wir einen tollen Film, so nach dem Motto. So funktioniert es nicht. nicht. Ist das dann nicht letztendlich Selbstbetrug? Ja, natürlich, klar. Also da, da, da, da lügt sich eine ganze ganze Branche in die Tasche eigentlich, also auch auch Produzenten haben nichts davon, letztlich haben sie nichts davon, ja. also niemand profitiert davon, die Qualität leidet, ähm, weil jeder, äh, weil das auf Dauer so nicht funktionieren wird, es ist ja immer derselbe Spruch, ähm, ich sag's mal ganz offen, ja, dann machen wir halt auch scheiße Gold. Nein, macht's doch mal Bronze oder, oder, oder Silber einfach nur. Also ich muss nicht immer mein Bestes geben, wenn ich nicht gut bezahlt werde. Aber das findet statt, wir drehen 16 Stunden am Tag, wir drehen 12 Stunden, haben wir die Ausnahmeregelung. Das läuft alles so, wir weichen ein Arbeitsgesetz auf. Ähm, und das läuft, weil wir in eine Familie sind und ein gemeinsames Produkt machen und halt einen Film. Ja, wir machen einen Herzen Film. Machen. Wir machen es mit dem Herzen, aber es ist ein wirtschaftliches Produkt. Der Besucher, der Produzent, der Sender, der Verleiher, sie profitieren davon, sie verdienen damit Geld. Also warum sollen wir nicht auch Geld nehmen ja, für richtig. unsere da ja, Arbeit? Da kommt ja ein anderes interessantes Thema, weil du es gerade sagst, warum sollen wir nicht auch Geld nehmen oder warum sollen die Leute, die in diesen Bereichen arbeiten, nicht auch Geld dafür verlangen, richtig. wenn man mit den Leuten spricht oder gerade wenn ich mit anfange mit im Coaching mit den Leuten, ihre Zahlen anzuschauen, mal wirklich durchzugehen und dann wirklich auch sehr unangenehme Fragen stelle, dann kommt ja immer dieses Gefühl, wenn dann eine Zahl errechnet wird, die dann in einem gewissen Range auch liegt, die ja vernünftig ist, da heißt es dann oft, ja, aber das kann ich doch nicht machen, das ist ja viel zu viel. Wie kann es denn sein, dass diese Wahrnehmung, ähm, dass 300, 400 Euro oder 30, 40 Euro, dass das viel ist, wo es doch eigentlich in allen Branchen klar ist, es ist zu wenig. Wie, wieso? Mhm. wieso? Da müsste doch jeder aufschreien und sagen, hey, das ist zu wenig, ja super, dann verlange ich mehr. Also Warum wird es immer noch von den eigentlich mhm. Betroffenen wird es ja als zu viel oder ausreichend empfunden. Es gibt keine Transparenz, was Geld anbetrifft. Wir reden erstmal überhaupt gar nicht über Geld, auch über Gehälter nicht. Man redet nicht wirklich miteinander. Ja, aber ich merke, dass es nicht reicht. Das ist ja ein echtes Problem. Dann haben wir die 300 Euro, die seit 20 Jahren durch diese Branche geistern. Keiner rechnet die Inflationsrate ein. Und dann ist es so ein bisschen, so ein bisschen wie. Du leist mir 10 Euro als Beispiel. Und für mich sind nee, 10 ich. Euro viel, viel Geld. Und ich traue mich nicht zu sagen, du Stefan, die habt ihr habt dir doch letzte Woche 10 Euro geliehen. Du vergisst es auch oder denkst, oh Gott, ist die doof, die blickt es ja gar nicht. Und vier Wochen später, was kann das sein, dass du mir 10 Euro geliehen hast? Und ich werde sagen, boah, das habe ich total vergessen. Ähm, so als Beispiel einfach. Es ist schon unangenehm, Geld zu nehmen. Oder da gibt es verschiedenste Beispiele, Rechnungen schreiben. Ja. Also psychologisch ist es so, man schreibt immer sofort eine Rechnung, nachdem die Arbeit geleistet wurde. Das sollte man machen, weil ansonsten vermittelt man den Auftraggeber, dass man das Geld nicht vonnöten hat. Ja, es gibt da, ja auch andere so. Beispiele, wo Vorkasse ganz klar richtig, äh, richtig. üblich ist. man traut sich das gar nicht. Und dann schiebt man das so zwei, drei Wochen und ach, Pottchen. Und, weil man sich fast gar nicht traut, seine Tätigkeit, seine Arbeit in Geld, und zwar in bares Geld einfach mal umzurechnen. umzurechnen. Okay, jetzt habe ich das umgerechnet. So, und jetzt stelle ich fest, das klappt alles trotzdem nicht. Mhm. Was ist denn dann so dein Tipp zu sagen, was, wären, was für Alternativen habe ich denn dann? Also was ich gut finde, also, weil es ist tatsächlich so, es geht fast jedem zweiten so in der Branche, Rücklagen bilden. Das ist ganz schwierig, Genau, wo ich sage, man sollte seine Zahlen durchgehen. Man sollte mit seiner Familie reden, mit seinem Partner, mit seiner Partnerin. Aber man kann doch nicht immer alles äh, auf eine Familie bauen oder auf Leute, die doch, mich unterstützen. In dem Fall ist es eine Möglichkeit tatsächlich, dass man sagt, dann arbeite ich eine Zeit lang was anderes. Also ich habe einfach okay. ein, ein, in einer Kneipe oder was auch immer, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und einfach zu sagen, ich bin darauf nicht angewiesen, sodass ich auch wirklich Nein sagen kann. Dass ich mir das Nein leisten, Dass ich mir kann. Das leisten kann. genau. Dann würde ich vorschlagen, das finde ich auch ganz gut, aber da muss man wirklich einen langen Atem haben, ist tatsächlich einen neuen Kundenstamm aufbauen. Das nächste ist, man muss ja nicht alle Altkunden gleich kündigen, darum geht es ja gar nicht, aber so Stück für Stück. Dann muss man Prioritäten setzen, also welche Jobs bringen mich weiter? finanziell oder vielleicht auch manchmal beruflich. Das, das ist eine Abwägungssache, das muss man einfach können. Ähm, das finde ich so, das sind so die ersten Wege, die ich jetzt so vorschlagen würde, die man machen könnte. Und dann auch mal eine Art Marktpositionierung. Überall außerhalb der Bord ist es völlig normal, dass man alle zwei Jahre eine Marktpositionierung macht, weil der Markt sich verändert. Das ist so einfach. Und dann kann man da auch mal eine Weiterbildung, eine Fort- und Weiterbildung, die normalerweise der Arbeitgeber zahlt, mit Ausnahme in Baden-Württemberg macht man es immer noch nicht. Das ärgert mich. Das ist eines der wenigen Länder, wo das nicht verpflichtend ist. Wir haben diesen Bildungsgutschein, ja, aber nicht diese, diese Verpflichtung vom, vom Arbeitgeber, mhm. was nicht förderlich ist für eine Firma, weil man lernt ja weiter durch Weiterbildung und wird besser. Aber man kann tatsächlich beim Arbeitsamt da auch noch mal anfragen und sagen, okay, ich bin Editorin oder ich bin Kamerafrau oder whatever okay. und ich interessiere mich für was anderes. Ja. Dann kriegt man da Eine Umschulung sozusagen. Nicht eine Umschulung, man bekommt so eine Art Bildungsgutschein. Man wird gefördert tatsächlich. Mhm. Das ist möglich. Also wichtig ist es erstmal das Gespräch mal mit den Damen und Herren dort zu suchen und zu schauen, welche welche Möglichkeiten gibt es noch, denn ich bin ja nicht arbeitslos gemeldet oder ich, das bin ich ja gar nicht, sondern ich bin Selbstständiger, Selbstständiger, der einfach Hilfe möchte ja, und, und die könnte einem weiterhelfen. Da auch. kommt ja oft das Argument zu sagen, es nee, wird schon wieder besser. Ich meine, es läuft jetzt gerade nicht so gut und so, aber es wird besser, es wird ja wieder gut. Das ist, ist das nicht auch eine Selbstbedrohung, das es wird nicht besser, ich meine bei 300 Euro ganz offen, da braucht man nicht reden, das ist zu wenig, das ist kalkulatorischer Blödsinn, wenn man es hochrechnet, kann es maximal zwischen 50 und 60.000 Euro Umsatz, das ist für den Selbstständigen einfach in der Großstadt totaler Schwachsinn. Also ich gebe zu, ich habe auch so geredet, ich lebe ja immer noch, ich bin 22 Jahre in der Branche und weiß aber, dass ich mir in die Tasche lüge. Ich, ich weiß das, ich, ich will das nicht, weil man will das auch nicht. Ich möchte wieder wirklich mein eigenes Geld so gut verdienen, dass wir es beide wuppen können wie vor zwei Jahren. Das, das, das ist möglich. Ja, das, war es, so. das war auch mal so. Ja, natürlich. Ich habe auch mal tatsächlich wirklich gut verdient, ähm, noch zu D-Mark-Zeiten. Also das war wirklich aus, sonst wäre ich ja nicht in diese Branche reingegangen. Also ich habe noch die, das Ende der guten Zeiten erlebt und ähm, das war toll. Und dann habe ich es aber auch 2016 erlebt, da habe ich 200 Euro Stundensatz bekommen. Die, tatsächlich, ja. Hat die gibt's. Branche sich überlebt? Ja. Und wir wissen auch nicht mal wie. Das fragen wir uns tatsächlich. Wir fragen uns das wirklich, weil nur 28 Prozent von ihrem Beruf leben können. Wie ist das möglich? Wir lügen uns alle so dermaßen ein in die Tasche, das ist schon nicht mehr feierlich. Und anstatt, dass wir uns mal einfach zusammenrotten und solidarisch sind, auch die Gutverdienenden, auch die Schlechtverdienenden und die im mittleren Level, die auch relativ wenig sind, dass wir uns einfach mal hinstellen und sagen, ey, Popacken zusammenkneifen, ja, wir haben es verkackt. Aber nicht nur wir. Und das heißt, dass man einfach mutig nach vorne geht und einfach sagt, ja, ich lass mal die Hosen runter. Und nicht immer, ich habe was in der Pipeline, was ich überhaupt nicht habe. Ich kann dieses Geschwätz nicht mehr hören. Es ist so verlogen einfach. Also, wenn du es zuhörst, du hast es gehört, das sind klare Worte, engagier dich. Kümmere dich um deine Zahlen, es gibt genug äh, Angebote, es gibt Videoseminare, es gibt äh, Live-Seminare, es gibt Coachings, du kannst das alles, es gibt beim Arbeitsamt, wo auch immer du dieses Angebot annimmst in deinem Kreis, kümmere dich darum, engagiere dich auch solidarisch. Initiative für mehr Solidarität, mehr Solidarität unter den, oder den Medienschaffenden. Medienschaffenden. Und dann kann ich sagen, vielen Dank Caro für dieses wirklich aufschlussreiche Gespräch hier okay. aus der Schmitzkatze in Tübingen. Vergiss nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, damit du wieder erfährst, wenn es eine neue Folge von mir gibt. Und wenn du etwas dazu sagen hast, bitte hinterlass mir was in den Kommentaren und dann, wenn du nicht weiter weißt, melde dich, schreib es und schilder mir deine Situation. In diesem Sinne, danke Caro und bis Gerne. zum nächsten Mal. Ciao.